Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, habt ihr euch auch schon jemals gefragt, hey ich habe so eine Idee für ein Gameboy Spiel, aber ich kann nicht programmieren, kann ich das irgendwie umsetzen und genau dieser Frage bin ich jetzt mal etwas nachgegangen und zwar gibt es ein super Programm namens GB Studio, also ein Gameboy Studio, womit man mit relativ einfachen Mitteln sich Spiele zusammenklicken kann. Ja, fantastisch, oder? Ich habe mich da so etwas in die Materie reingearbeitet. Bitte seht das hier Ganze nicht als Tutorial. Ich habe euch unten Links geschickt für eine gute Tutorial-Serie, womit ich mich selber mal so ein bisschen damit rein beschäftigt habe oder rein ja, gesteigert habe, sage ich mal. So, die Basics habe ich jetzt drauf in die Tiefe gehen und da fehlt mir jetzt leider die Zeit, aber ich wollte euch nur mal so einen groben Überblick verschaffen, wie man wirklich mit GB Studio ein kleines Spielchen machen kann. Und äh, zu diesem Zweck starte ich euch jetzt einfach mal das kleine Spiel, was ich mir ein bisschen zusammengeklickt habe. Also es ist wirklich kein Spiel, es sind keine großartigen Spielmechaniken drin, aber damit ihr mal so einen Überblick habt, was ich geschaffen habe. Und dann zeige ich euch gleich den Bildschirm, wie ich das gemacht habe. Und damit könnt ihr schon gut die Prinzipien äh, da euch da mal anschauen. Wie ihr seht, ich äh, spiele natürlich mit dem Emulator. Es sollte theoretisch auch jetzt so laufen, dass man das jetzt auf dem Gameboy mit einer Flashcard wird spielen kann. Ich habe leider keine da, deswegen konnte ich das jetzt nicht testen. Aber ihr seht, äh, es ist so eine Art JRPG. Neuere Version des äh, GB Studios, also die 2.0, die ist jetzt in Beta-Stadios, äh, die kann auch Plattformer und auch Shoot'em-Ups, aber ich habe mich jetzt erstmal auf diese JRPGs, es ist auch eine, ja, die äh, ältere Version, sage ich mal, ich habe es mit der 1.2er, glaube ich, gebaut oder ähnliches, aber gut der äh, Sachen, wie ihr seht, ich habe eine kleine Landschaft erschaffen, wie ihr es hört, ihr hört nämlich nichts, ist kein Sound, ist klar, ähm, auch die ganzen Assets, die ihr seht, also Assets, falls ihr nicht wisst, was das ist, die ganzen Sprites, die, die Grafiken, die ich hier benutzt habe, die habe ich mir von so kostenlosen Datenbanken geholt. Ich verlinke euch unten auf jeden Fall ein bisschen ein paar, wo ich das alles her habe. Äh, ihr seht, äh, deswegen ist auch die Spielfigur hier ein alter Mann. Ich habe keinen Panda gefunden. <lacht> Theoretisch müsst ihr natürlich alles selber von Grund aufbauen. Ne? Die ganzen Sprites etc. Deswegen habe ich mir es so ein bisschen zusammengeklaut und ähm, auch die Karte, die ihr hier seht, diesen Bildschirm hier. Das kann man sich mit einem ganz guten Tool eigentlich schön zusammenklicken. Äh, genau, aber auf jeden Fall, so spinnt hier gerade mein Controller etwas rum, merke ich gerade. Äh, da muss ich mal nachschauen. Ist auch jetzt nicht animiert oder ähnliches. Und äh, ihr könnt hier Laden laufen, ihr könnt zum Beispiel nicht in den See gehen. Könnt aber mit den äh, Tieren und den Wesen hier sprechen. Also äh, das soll hier der Hund Pinsel sein, der ja schon äh, den Auftritt in dem Fragestunden-Video gemacht hat. Dann haben wir hier, das soll meine wunderschöne Freundin darstellen. Dann gibt es hier natürlich äh, im Haus auch einen schönen Garten. Äh, hier habe ich ein kleines Kreuz aufgestellt äh, mit am Herzen und ein äh, kleines Textfeld, weil meine Katze nämlich vor... Ja, jetzt vor zweieinhalb Wochen, also jetzt, wo ich es aufnehme, gestorben ist. Und ähm, da dachte ich mir, dass ich auch äh, in virtueller Sicht vielleicht ein äh, kleines Denkmal setze, auf jeden Fall. dann haben wir hier draußen noch ein, äh, noch ein Eichhörnchen wo ich mal so ein bisschen so Optionen ausprobieren wollte. Also wie wir seht, ich habe das alles so ein bisschen reingesetzt, um mal so ein paar Sachen auszuprobieren. Ne? Dann zack, bumm, dann könnte man hier zum Beispiel einen Kampf starten lassen. Aber einen Kampf äh, zu machen, das ist komplizierter. Dann müsst ihr Variablen machen, etc., etc. Es ist im Prinzip alles dieser kleine Bildschirm. Und man kann natürlich ins Haus gehen. Das ist jetzt der Bildschirmwechsel, wie das alles gemacht wird. Wie gesagt, das zeige ich euch. Ähm, auch das habe ich hier selber erstellt. Und äh, ja, hier... Ähm, sollte eigentlich denn so quasi der Questgeber stehen, ne? Weil, was für ein Grund könnte ein Spiel haben, um eine große epische Quest zu starten? Und ihr hallo, du fantastischer Mensch, ne? Natürlich. der Start. Ein großes Unglück ist passiert! Die Retro panda Spiegelsammlung wurde geklaut, ne? Ist doch klar. Bitte bringen sie zu mir zurück. Warum ich das nicht selber mache, ähm, ich, ich, ich, ich muss YouTube schauen. Gute Ausrede, würde ich sagen. Ne? Und äh, dann sollte hier dann theoretisch denn, äh, das Ganze starten. Ah. <lacht> wie ich sehe, wenn man rausgeht, wird man sofort zurückgeworfen. Äh, das ist, glaube ich, noch ein älterer Bild. Da habe ich nicht wie einen kleinen Bug äh, eingebaut gehabt, worum das nicht geht. Deswegen können wir leider nicht raus, aber wie ihr seht, es ist ein bisschen das ist ein bisschen äh, ja, das Grundgerüst sage ich mal also es sind noch keine großartigen Spielmechaniken drin die müsste man halt alles noch einbauen aber das war jetzt so für mich so ein bisschen das Szenario um mal ein bisschen was zusammenzuklicken mal gucken was so geht und wie es geht und ich würde sagen ich starte jetzt mal das Programm und dann schauen wir mal zusammen rein wie ich das gemacht habe so ich habe euch das Programm mal gestartet und alles reingeladen meinem Projekt und äh, es sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend aus, aber es ist eigentlich klarer, als es ist so. Also ihr habt hier links auf jeden Fall erstmal eine Menüleiste. Ihr könnt natürlich hier ganz normal eine Pfeil äh, wählen, um äh, normal rumzunavigieren. Und hier rechts habt ihr ein Plus und könnt drei Sachen hinzufügen. Darsteller, Auslöser und Szene. Das hier sind alles Szenen. Ne? Also ganz normal. Und wie ihr seht, gibt es ja diese Striche dazwischen. Und dazu kommen wir jetzt gleich, wir gehen hier erstmal auf die Intro-Szene. Ihr stellt also ganz normal eine Szene und hier auf der linken Seite habt ihr dann die entsprechenden Optionen, wo ihr so ein bisschen ein paar Sachen einstellen könnt und programmieren könnt. Und zwar äh, haben wir hier natürlich den Startbildschirm und das, den muss man als erstes festlegen. Das seht ihr dann auch hier an diesem kleinen äh, Symbol und das ist, stellt nämlich euren Darsteller, eure Spielfigur dar. So. Und äh, das müssen wir natürlich jetzt alles konfigurieren, und zwar wenn das äh, Intro kommt, das kommt also als erster Bildschirm, dann müsst ihr dann zuerst entsprechend einen Hintergrund festlegen. Ne? Also auch hier diese ganze Karte, die ihr seht, das ist alles eine Bilddatei, die ihr euch irgendwie erstellt. Wie ihr seht, das kann auch ruhig nicht Gameboy-Farm sein, der berechnet das entsprechend um, sieht aber natürlich nicht so ideal aus, klar. Ähm, auch da habe ich euch unten diese Tutorial-Serie verlinkt. Da äh, wird euch auch gezeigt, wie ihr mit einem ganz coolen Kartentool äh, Karten -Tool, äh Garten -Tool, ja, Garten auch, ne, wie aus dem Garten hier erstellt, am Kartentool hier sowas zusammenklicken könnt mit relativ wenig Aufwand und auch genau, welche Farbeinstellungen ihr da benutzen müsst und so weiter. Ähm, also wenn ihr so ein bisschen sucht, es gibt da viele, viele Tutorials, die meisten sind leider englisch, also ein bisschen englisch solltet ihr auf jeden Fall können. Und auf jeden Fall äh, lieber diese Bilddatei hier rein, damit äh, legt ja, auch die Größe des Bildschirms fest. So und wenn wir, wenn ich hier drauf klicke, habt ihr denn hier auf der rechten Seite ja, wie gesagt, die ähm, Einschaffen, die man feststellen einstellen kann. Und zwar habe ich hier und init heißt, das heißt, wenn der Bildschirm quasi initiiert wird, soll zuerst der Spieler ausgeblendet werden. Ganz wichtig, weil wenn ähm, das Intro-Bild soll nur das Bild da stehen und nicht der Darsteller. Denn sollen zwei Sekunden gewartet werden. Also hier kann, man, kann ich auch zehn Sekunden oder äh, ähnliches einstellen, aber zwei Sekunden, um kurz das Logo zu zeigen, reicht meiner Meinung nach. Und danach soll die Szene gewechselt werden. Und äh, das macht man dann... Mit diesem blauen Pfeil, dann erscheint hier so, so ein Pfeil, den man irgendwo hinzieht. Und ich habe den hier in den Startbildschirm dann hingezogen. Und genau da vor dem Haus sollt ihr starten. Wenn ich das jetzt irgendwie dahin hinziehen würde oder ähnliches, dann kommt ihr halt da entsprechend raus. Und so programmiert ihr quasi alle kleinen Sachen, von, von dem, wie, wie sich der aktuelle Screen irgendwie verhalten soll. Dann könntet ihr zum Beispiel hier noch weitere Ereignisse hinzufügen. Ne? Ähm, wie zum Beispiel. Ähm, dass äh, ja, <lacht> dass hier ein Menü oder hier dass ein äh, Musiktitel abgespielt wird oder die Musik angehalten wird. Und das könnt ihr denn hier auch alles entsprechend verschieben, dass auch die, entsprechend die Reihenfolge ist. Ne? Also da gibt es verschiedene Optionen, die es euch ermöglichen, ein bisschen einzugreifen und zu ändern. Ähm, das zu dem Grundsätzlichen. Dann kommen wir hier zum Startbildschirm. Also könnt ihr auch die, die, diese Szenen, die ihr denn hinzufügt, ich ich zoome mal ein bisschen raus, dass es etwas übersichtlicher wird. Ähm, zeige euch einfach mal, wie, wie man so eine Szene hinzufügt. Also hier könnt ihr dann entsprechend auf der rechten Seite dann auch äh, Namen vergeben. Ne? Zum Beispiel hier mache ich jetzt Test. Dann müsst ihr hier dann auch das Hintergrundbild äh, ändern, was ihr wie gesagt vorher erstellt habt. Also das geht leider in diesem Programm nicht, das müsst ihr extern erstellen. Aber wie gesagt, äh, wie das alles geht, das findet ihr unten verlinkt. Ähm, und dann habt ihr hier eine blanke Fläche ne, mit also das ist hier der placeholder hintergrundscreen was euch so ein bisschen der, der, äh, automatisch dabei ist, was euch so ein bisschen zeigt. Ähm, und da könnt ihr dann auch das wichtigste Darsteller reinsetzen. Ne? Also wie ihr seht hier, ich zoome mal wieder ran, sowohl der Hund hier und das, sieht, äh, habt ihr seht ja diesen lilanen äh, Untergrund. Sind alles Darsteller, auch da müsst ihr entsprechende Sprites haben. Dann gehe ich mal hier äh, oben drauf. Äh, so. Und da könnt ihr dann halt auch on Interact oder on Init, aber on Interact, das heißt, wenn die Spielerfigur hingeht und eine Taste drückt. Ne? Und hier habe ich jetzt einfach ähm, wenn bei dem Spieler soll da eine Emotionsblase erscheinen die Larve, ne? dieses Herzwasser. Also ich bin hier hingegangen, habe gedrückt und dann hatte ich, oder die Spielfigur, das Herz oben drauf. Hier könnt ihr dann noch die äh, Bewegungsart entsprechend einstellen, ne? also hier äh, zufällige Bewegung oder soll es nur dastehen. dastehen, wie zum Beispiel der Hund hier. Äh, das könnt ihr alles einstellen und auch in welcher Geschwindigkeit die da rumlaufen sollen. Dann haben wir hier äh, auch ein anderes Beispiel, für eine andere Option, ne? On Interact Text Dialog Anzeigen. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. So. Als nächstes haben wir hier denn, äh, den Auslöser. Der Auslöser, wie ihr seht, äh, wenn ich den hier irgendwo hinsetze, könnt ihr frei Felder auswählen. Ne? Und ähm, das habe ich zum Beispiel hier vor dem Kreuz gemacht, da, da wo ihr den hingeht und dann, äh, ich klicke auch mal drauf, diesen Dialogtext, da muss natürlich entsprechend, äh, passt ja nicht vieles auf einen Bildschirm, deswegen ist das alles so ein bisschen gesplitteter dargestellt, soll das entsprechend angezeigt werden und bei den Spielern wieder das Herz oben drauf. Ihr könnt aber auch diese Sachen zum Beispiel benutzen, um hier in das Haus zu gehen. Wie ihr seht, habe ich hier vorne auch ein Feld definiert, das heißt, wenn ihr auf diesen Eingang losgeht, dann soll hier eine Szene gewechselt werden und zwar dann wieder hier oben zum Haus geschoben werden. Ähnliches ist wieder natürlich umgekehrt und wie ihr seht, habt ihr denn auch den Bug, <lacht> erkennt ihr auch den Bug, warum man jetzt immer wieder in das Haus geht. Und zwar weil das bei der ROM hier noch so, dass das hier nämlich direkt wieder auf den Feld gespawnt wurde und man sofort wieder reingesetzt werde wurde. Also das müsst ihr wirklich beachten, dass ihr das möglichst nicht macht, nicht so <lacht> fehlerhaft wie ich. Aber, äh, genau, und so klickt ihr euch das Ganze zusammen. Wenn ihr zum Beispiel auch ein Kampfsystem habt, dann läuft das so ähnlich, eh indem ihr dann zum Beispiel den äh, einer Figur. Äh, entsprechende Variablen gibt, ne? zum Beispiel die Variable Gesundheit, die dann irgendwie abgezogen wird und so weiter. Aber das wird jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Auch da gibt es mehr als genug Tutorials, die euch das zeigen oder auch Vorlagen, wo ihr das mal angucken könnt. Ähm, da gibt es mittlerweile auch so also eine Art Vorlage, so also Pokémon-Style Kämpfe und so weiter, wo man auf einen anderen Bildschirm wechselt. Ähm, alles sehr, sehr schöne Sachen. Ähm, ich bin auch mal gespannt, dass ich mich mal mit Game Boy Studio 2, die beta da hineinsetze und mal so Plattformen austesten und so weiter, weil das funktioniert alles so ähnlich. Eh und so klickt ihr euch mit diesen verschiedenen Szenen, definiert überall, was gemacht werden muss. Und ähm, ja, im Prinzip äh, tiefer gehende Programmierkenntnisse braucht ihr nicht, natürlich später wenn ihr mit Kampfsystemen, mit den Variablen und so weiter. Da habe ich mich äh, bisher nur oberflächlich beschäftigt, da müsst ihr euch natürlich reinfuchsen, ist klar. Aber äh, es macht Spaß, sich da so ein bisschen was zusammenzuklicken. Ach genau, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar ganz wichtig, hier das hier unten, Kollision. Wie ihr seht, wenn ihr das malt, dann kommen diese roten Blöcke hier. Das habe ich hier natürlich überall so reingemalt. Das heißt, dass der Spieler da nicht rüberlaufen kann. Also damit definiert ihr Wände und so weiter. Also theoretisch könnte ich hier ein unsichtbares Gefängnis zum Beispiel setzen, dass ihr da nicht mehr rauskommt. was man nicht überhin wandern kann, ist klar. Genau. Und das ist im Prinzip die Grundoption. Und dann... Stellt ihr halt entsprechende Ereignisse ein, das heißt im Prinzip ist es einfach, aber gehört natürlich nur viel Arbeit mit dazu und ähm, das wollte ich euch eigentlich auch nur zeigen ein bisschen reinfuchsen müsst ihr euch hier selber und vielleicht habe ich euch ja inspirieren können vielleicht mal ein eigenes Projekt anzufangen ein eigenes Spiel vielleicht habt ihr ja mal eine Idee was ihr einfach mal ausprobieren wolltet also ich habe gemerkt ich habe mich daran gesetzt, beschäftigt und ich wurde quasi stundenlang da reingesogen habe hier rumprobiert und mal gucken wie das funktioniert und so weiter wenn man sehr sehr frisch ist dauert natürlich selbst hier so ein kleines Projekt etwas länger aber es macht einfach Spaß Spaß, sowas Kreatives zu erschaffen. Wunderbar. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, ich habe euch mal eine schöne Option gezeigt und ihr bastelt vielleicht auch selber was. Vielleicht habt ihr auch mal eine super Idee. Dann ab in die Kommentare damit. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch habt. mir eine lieben. Macht's gut, tschö.